Wie kann man in Social Survey einen Fragebogen anlegen? Nachdem man ein Befragungsprojekt angelegt hat, sieht die Seite so aus und folgendermaßen geht man vor. Als erster Schritt wird hier schon angeboten, dass man zunächst eine Rubrik anlegen muss. In die Rubriken kann man dann die Fragen reinschreiben. Man kann dafür einfach mal eine Rubrik anlegen. Ich nenne die einfach mal fr Fragen und schreibt dann da alle meine Fragen rein, wenn man das Ganze ein bisschen unterteilen möchte. In verschiedene Rubriken kann man das auch tun. Dann geht man hier auf Speichern und schon ist die Rubrik angelegt und man kann dann innerhalb dieser Rubrik Fragen hinzufügen. Deswegen bekommt man hier direkt die Möglichkeiten Frage hinzufügen oder Text hinzufügen. Ich klicke hier auf Frage hinzufügen und soll dann zunächst mal eine Beschreibung eingeben, also wie die Frage heißen soll. Ich nenne einfach mal Frage 1. Und dann kann ich hier den Fragentyp auswählen, also wie die Frage aussehen soll. Und dafür habe ich hier zum einen eine Dropdown-Auswahl. Man sieht also, es sind ziemlich viele verschiedene Fragetypen, die angeboten werden. Dafür mache ich nochmal ein gesondertes Video, in dem ich diese verschiedenen Fragetypen vorstellen werde. Das verlinke ich dann unten in der Infobox. Man hat hier unten aber auch noch mal so eine kleine Übersicht über diese Fragetypen, dass man sich so ein bisschen eine Vorstellung machen kann, wie die aussehen. Das heißt, der erste, die erste Möglichkeit ist hier diese Auswahl. Hier hat man eine Dropdown-Auswahl, Mehrfachauswahl, Mehrfachauswahl, Matrix und so weiter. Und diese ersten Fragetypen, die hier angezeigt werden, sind auch so die, die man am häufigsten verwendet. Wir starten also direkt mal mit der Voreinstellung, dem Fragetyp Auswahl und gehen hier wieder auf Speichern und können dann die Frage ausfüllen. Wir können dann hier zunächst mal den Fragetext eingeben gebe ich jetzt mal sowas ein wie, wie stark stimmen Sie der und der Aussage zu. Hier kann man noch Anweisungen und einen Vorspann zu den Optionen eingeben. Und hier dann die eigentlichen Antwortoptionen. Und da kann man einfach direkt reintippen, welche Möglichkeiten die Befragten zur Beantwortung der Frage angeboten bekommen sollen. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein, Stimme voll und ganz zu. So, das sind die Antwortmöglichkeiten und zusätzlich kann ich noch eine sogenannte Ausweichoption angeben, also sowas wie zum Beispiel keine Angabe. So, im Prinzip habe ich damit meine Frage jetzt schon angelegt und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier oben nochmal auf Speichern gehe, dass ich dann direkt auch schon unten eine Vorschau bekomme, wo ich sehen kann, wie die Frage dann im Fragebogen aussieht. Und zwar in diesem Fall hier meine Frage mit diesen Antwortmöglichkeiten und die Befragten können das dann hier anklicken oder Sie können hier keine Angabe wählen, wenn Sie keine Aussage treffen wollen. So, da haben wir schon unsere erste Frage angelegt und wir machen mal noch eine zweite Frage und dafür gehe ich jetzt hier wieder auf Frage hinzufügen. Die Frage nenne ich einfach mal Frage 2 und dann wählen wir hier mal statt dieser Auswahl eine Mehrfachauswahl. Das ist also dann eine Multiple-Choice-Frage. Sobald ich hier auf Speichern gehe, kann ich hier wieder den Fragen-Text eingeben, das lasse ich jetzt mal aus, mache ich einfach mal Punkt, Punkt, Punkt und kann dann hier die Antwortoptionen eingeben. Bei so einer Mehrfachantwortenfrage könnte es ja sein, dass die Leute verschiedene Sachen anklicken können. Ich schreibe jetzt hier mal Antwort 1, Antwort 2, Antwort 3 und bei allen drei können die Leute eben Häkchen setzen. Und im Gegensatz zur Einfachauswahl ist es eben so, dass man auch mehrere Kreuzchen setzen kann. Auch hier klicke ich mal auf Speichern und dann können wir uns das Ganze direkt mal anschauen, wie das dann aussieht. Man hat hier die Frage und dann kann man hier eben ein oder mehrere Kreuzchen setzen. So, jetzt haben wir zwei Fragen erstellt und die Frage ist jetzt, wie kann ich aus diesen Fragen einen Fragebogen erstellen. Dafür muss ich jetzt hier einen Schritt weitergehen. Unter dem Punkt Fragebogen sieht man hier den Punkt Fragebogen zusammenstellen. Da klicke ich einmal drauf und dann sieht man hier als Voreinstellung schon, dass es eine Seite 1 gibt und eine Endseite. Und mehr brauchen wir jetzt im Prinzip auch nicht für unseren kleinen Mini-Fragebogen hier. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite diese Frage 1 und Frage 2, die ich gerade angelegt habe. Und die kann man jetzt einfach hier auf die Seite 1 draufziehen. Jetzt sind die beiden Fragen auf der Seite 1 drauf plus diese Endseite. Wenn man weitere Seiten anlegen möchte, kann man einfach hier auf Neue Seite klicken und dann wird es entsprechend ergänzt. Das Schöne ist jetzt auch hier wieder, dass man das testen kann. Wir klicken einfach mal hier auf diesen gelben Testbutton und dann sieht man direkt, wie die Umfrage für die Befragten aussieht. Man hat also hier eine Seite mit den beiden Fragen. Da kann man jetzt hier eine der Antwortmöglichkeiten auswählen. Hier kann man auch mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen. Dann klickt man auf Weiter und dann kommt man auf die Endseite mit einem Dankeschön zur Teilnahme an der Umfrage. So einfach kann man also in Social Survey einen Fragebogen anlegen. Und abschließend möchte ich kurz noch zeigen, wie man das Ganze dann auch aktivieren kann. Und zwar geht man da unter dem Punkt Steuerung auf Befragungsprojekt und dann Projekteinstellungen. Und da gibt es ein bisschen weiter unten die Frage, in welchem Zeitraum die Befragung stattfinden soll. Und sobald man dort ein Datum eingegeben hat, ist das Ganze auch aktiviert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das mal nur heute als Befragungszeitraum haben möchte, dann trage ich das hier mal ein, klicke auf OK und schon ist der Fragebogen aktiviert. Das heißt, wenn man jetzt hier auf die Projektübersicht geht, kann man sich hier den Link kopieren, kann den an die Befragten weiterleiten und die Leute können die Umfrage ausfüllen. Und dann der letzte Schritt, wenn man Daten dann eingesammelt hat, dann geht man hier auf Erhobene Daten und kann dann hier unter dem Punkt Daten ansehen, gucken, wie die Daten aussehen und unter dem Punkt Daten herunterladen, das Ganze dann in die Statistiksoftware der Wahl. Hier wird Excel, CSV-Datei, SPSS, Stata, R und SQL angeboten. Kann man das Ganze dann herunterladen und analysieren. Dazu werde ich auch noch mal weitere Videos ergänzen, die zeigen, wie dieses Herunterladen der Daten funktioniert. Viel Erfolg bei der Anwendung.